Was die Aufnahmezeit ist in einer Minute vorbei Hey und herzlich willkommen zur achten Folge von Minecraft Revenge 3 Jetzt haben wir uns endlich zusammengefunden und hoffentlich wird es etwas produktiver Ready? Bin ready, ja 3, 2, 1 und auf! Enchanten enchanten. Äh, enchanten, enchanten, enchanten, enchanten, enchanten, Enchanten, Eisensport. Schärfe, Und Schärfe, Schärfe, Iron Schärfe. Rüstung auf Protect 1. Schärfe. Hast du noch Holz, Alex? Ähm, um, Ja, 18 Stück. Gib ja, mal bitte für Sticks. Ich geb dir mal Doch, die Hölzer. Ich hab noch 3 Sticks. Okay, ich kann die Sticks ergeben. <lacht> Sticks hatte ich noch. Okay, ich mach mal bei mir die ganze Iron of 1, gell? Jo. Blast Protection ist oh. scheiße, gell? Okay? Ja, also der nur, nur Protection. Better Falling ist auch scheiße. Okay. Protection. Ja. Und Unbreaking, weg. Okay. Ja. Protection. Sehr Und? Hm. Ja. Was? Oh. <lacht> mein Labis fliegt wieder. Dann macht er Iron Shirt. Gefacht, Iron Shirt. ist okay, so, der spawn gerade, ja, das ist. Der ist aber definitiv in der Mitte, der ist nicht hier oben, wo wir rumeiern. Okay, ja. Wir sind ja wirklich am Arsch der Welt. Ich hab nur noch 10 Level. Gibt's so auf Zeit noch 16, bis auf Schärfe 1? Schärfe ja, 2 nur aufs Schwert. Ey. Smile? Aha. Na. Jetzt geht's vielleicht der Schwert Jetzt durch zwei Schäfe einzuschießen. Ja. Hast du noch das Buch für Bot 2? War? Ja. Wolf. Oh. <lacht> Warte hier. Hinter dir. Ja. Wolf? Wolf? So. Ja. Nein. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. So 10 Level zur Zeit noch Was Bei ist das Bessere für? 2 Level nur noch? Fuck Ich hab nichts mehr ein drauf Ich hab auch keine Level mehr Wir müssen also uns nicht ne? Ich hab noch einen Schutz 1 Buch Mehr nicht Hm, mm, ihr kennt irgendwas mit Schatz hm. nicht 2 machen. Das Ding ist halt, ich brauche Level, gell? Ich weiß sonst kann ich meine ganzen Schwerter nicht zusammenhauen. So, jetzt, ich brauche Level, Alex. Und über Sharpness 3 ja. schwert schon? Ich nicht. Und über Sharpness 1 schwert übrig, brauchst du dann? Nö. Ich brauche nur Level. Ja, ich hab A-Level erst. Ich hab gar kein Level mehr. Brauch Und dann, dann geht's ab. in die Mitte. Weil ja, wir müssen in die Mitte. In die ah, ne ups. So nett da. Warte, <lacht> ja, ich mach dir mal ein bisschen so... besser. Ge passt, genau, oder? Zu essen? Ich hab zwei. Ja, ich hab ganz viel. Soll ich was geben? Ja, bitte. Ähm, um, du hast 16 Stück. Aber jetzt hab ich. Ja, es war's. Jetzt bist du. <lacht> jetzt hab ich. Nee, ich hab's fast Ich hab, ich hab noch Broad 1 Buch. Nein. Wo lang müssen wir? Äh, 1233. In die Richtung, okay. Ups <lacht> <lacht> ja, Alex, bist du hinter mir? Ja. Die sind eh in der Mitte, die wollen uns eh abfangen. Definitiv. Okay, ja. Ja, so ein Schädel kurz ausmachen im Regen zu ja, bitte, schnell. Na, na, Alex, bist du hinter mir? Ja. Yep. Wie viele Leute sind drauf? Vier, oder? Und der Wolf Park. noch und noch ein anderer. Okay, einer. Da vorne ist das, äh, müsste da ein Dings sein Was denn? Ähm Vorne Ha ah. Zwischen cool. Hm? Okay. Akku. Akku Akku Ködelmüll oh, Ich, ich glaube ich kann Leder kriegen oder jetzt eigentlich war Tick, tick, tick. Jetzt hat sich das ganze Zuckerrohr verkündet. Hm. war <lacht> es. Hä? So. Ja, ihr habt eigentlich nur noch vier Essen, ja. Also. <lacht> die Richtung muss... nö, nee, nee, nee. nee. ja doch. Ja. Hä? HÄH?! mich, auf mich! Ah. Welche Richtung denn? Ja? Das guck ich ja auch gerade in die da, okay. Einmal den Krill. Ja, ja. Warum, Alter? Alex? Ja. Du das da drüben. Wo denn? Liegst du gerade? Na. Ja. Wo bist du? Ich bin oben. Du? Wo oben. Alex, warte mal, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ja, genau, die Richtung müssen wir. Okay, ja. Das ist so cool. Ach, Scheiß auf die Tür. Ja. Alex, guck jetzt nicht nach Tür, sonst suchen wir uns in der nächsten Folge wieder. Yo. Wo bist du jetzt schon wieder? Irgendwo im Birkenwald, gerade du Oh. Ja, was denn? Ja, ey, jetzt suchen wir uns wieder. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Im Birkenwald, bei so einem Schwein? Bei einem Schwein, ich bin am See. Hey, du bist am See? Ja, genau, das meine ich. Was machen wir denn? <lacht> oh mann, rennen wir doch einfach hinterher! <lacht> ja, mach ich. Wir bei 1222 und minus äh, 424. Was? ist... Wie weißt... 1220, du bist bei 1100. Ja, ich komm hin, warte. Also, bin viel weiter? Du bist, du bist falsch gelaufen, Alex, hast dir bewusst, ja? ja. Ich Ja, minus 1200. Ja, und was ist die zweite Zahl? Wir sind auf 1100. Komm einfach zum Spawn! Ja, wer weiß ne? Spawn-Koordinaten sind minus 1233 und minus 180. Du gehst grad die andere Karate vor. Komm einfach zum Spawn! So? Ja, so ist besser. <lacht> <lacht> <lacht> Einmal direkt in die Gegenrichtung. Alter, unsere Tierungen. Ey, Leute. Ja. ja, weil Alex läuft ja mal aus den Schweinen Ari und dann rennt er den Schweinen hinterher, statt mir hinterher zu rennen. Ja, gut. Wir haben doch genug Essen. Ja, du hast mir ganz Essen. Ja, ich werde dir was gegeben, wenn du da bist. Ja, okay. Ja, okay, das ist <lacht> ich noch Platz für dieses Ganze. Ich hätte zwar Eder -Krieg. Brauchen wir doch aber nicht. <lacht> Weil ich noch nie richtig, ich glaube schon nicht. Ne? Ja. Was war die dritte Koordinate? Äh... Minus 180. Okay. Ups. Ja stimmt. Check, Ey, wir kommen niemals dort an, ey. Ja, wir waren jetzt ziemlich weit weg. Hey, ich bin am Spawn, ich ihn. Echt? Ja. Auch gleich. Wo bist du hin? Ja, ja, ich bin gleich da. <lacht> Boah, ich grad vor dir. Yes. Sollen die Näder spielen? Nee, warte lieber auf mich. Dass da drin jemand der Typ ist. Alter, wo laufe ich hin? Hey, wo bist du? Ja, das freue mich gerade auch. Hinter dem Wald müsste dann. Ich bin bei Essen. <lacht> ich müsste doch aber einen Spawn eigentlich sehen. Ich bin bei minus 180 und minus 1100. Ich bin bei minus 1250 und minus 200. Ese? Also der welche Durchschnitt? Ähm, darf man Kisten von anderen mitnehmen? Nein. Ja, ich ja. sehe den Spawn da drüben, ja. Hm. Bist du beim Spawn in der Mitte Ja, oder? bin beim Spawn. So, so du das da? Da hat unser Mumu hingemacht. Siehst du mich? Nee. Wie, nee. Nee. Alex. Ja. Bin hier. Ey. Wo denn? Ja hier, beim Neta Portal. Ja hier. Also da bist du. Nee, Geh rein. rein. Geh rein. Aber du kommst du von der Richtung. Genau. GG, oder? Gecheatet, genau. <lacht> Ge <-cheated>, genau. <lacht> also nicht gleich das erste abbauen, was wir hier finden, gell? Ja. Da ist jemand verreckt. Ah ja. Oder? Wow. Ha? Was liegt denn da? Was liegt denn da alles? So, Nur Scheiße. Ich glaube, irgendwas zum Abbauen. What the Waterbucket. Kommst du mit, Alex? Ja. Do do? Boah, war witzige Sache. Ich seh, hier gibt's echt. Alter, wo bist du schon wieder hin? Ich bin doch immer da. Ja, dann komm mit. Hey, cool, Alter, die können wir Wir müssen uns ein bisschen beeilen. So viel Zeit haben wir nicht. Ja, okay, stimmt. Jetzt geht's ja. Schauen. Ja, ich kenne jetzt ein bisschen den wegen ähm, neigen Items. Ja, yeah, it, Bist du nach links gegangen, oder? Ja, ja, siehst du mich nicht mehr? Ja. Doch, hier, jetzt läufst du rechts. Rechts. Das kann ich auch weg, Karotte? Ne? Kraute? <lacht> so viele Leute, ey, du weißt gar nicht, hier gibt's eigentlich Magst nicht du mir mal Essen geben? Ja. Ja. Okay. Hä? Äh? Ich hab's nicht, oder? Doch. Ah, doch hab ich. geht geht's wieder lang. Tick, tick, tick. Wo er man anlasscht, ist ja andere. Da unten ist er. Ja hier können wir Farmen-Level. Ah Quarz müssen wir dann wieder. Scheiß ich weiß nicht, was Farmen ist. was, was, Kannst du mal den Amboss aufstellen bitte? Oder hab ich den? Ich glaub du den, oder? Level brauche ich? 5, Okay. Ja, muss du ihn dann. Nimmst du ihn mit? Ja, warte. Ich glaube ich kann irgendwas... <lacht> die Eben. zwei Helme, glaube ich. Ja, aber der eine hat Projektil. Ah, oh, das geht nicht. nicht Ach so, dann kann ich nicht wegfahren. Ja. Du kannst die Schuhe... Also du hast es schon mit. abgebaut. Gut, komm her. Wir Vor müssen halt nur, müssen nur wissen, wo wir dann zurücklaufen, gell? Dass wir das in der portal nicht mehr finden. Lord, Austin, Was die Aufnahmezeit ist, in einer Minute vorbei. Lord, Das baut so schnell Teuer, ich seh die schon Okay, jetzt sind wir da noch 50 Fakonig und Gut, Alex, zum du mal Amboss auf bitte? Yeah. mhm Das ist ein Enchanting Table Warte, mach fest, ja, das glaube ich ich Machen wir ein Enchanting Table bitte Enchanting Table komm Ring Okay Nein. Also Bleib unten, ich baue hier oben nur noch schnell. Aber was habe ich baue noch? Mehr. Ich bin Bau. Nein. Nein, Okay. <lacht> Danke fürs Zuschauen. Falls dir die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.